So. hallo ihr Lieben, Wie ihr seht, sitzen wir heute, nee, hallo erstmal, äh, lange nicht gesehen. Ha. Konnichiwa. Konnichiwa, ihr habt sicherlich unseren Blog gut verfolgt, wo wir mal so ein paar Bildchen gepostet haben und etwas Text. Das Schöne ist, dann können auch die englischsprachigen Leute von euch das Ganze ein bisschen verfolgen. Diese Videos müssen wir irgendwann mal durch eine KI jagen, die dann automatisch übersetzt mit dem Synchron. Dann sieht es so aus, als würden wir Englisch reden oder Japanisch. Vielleicht. So in 10, 15 Jahren oder vielleicht in 5 Jahren. Mal gucken, wer weiß. Hallo auf jeden Fall. Wir sind in Nara und Omani erzählt euch jetzt, erzählt euch jetzt was Nara ist. Eine Stadt. Ja, genau, es ist nämlich nicht die Kneipe in der Neustadt. Es gibt eine Kneipe nee, in der es ne, Neustadt. Es gab eine Kneipe, die heißt jetzt blondes, ist egal. Ah, die Piraten okay. unter uns wissen, was gemeint ist. Nee, das hast du mir auch erzählt. Ich war damals schon ganz verwirrt, aber ich habe es schon wieder vergessen gehabt. Und äh, ja, stimmt. Danke für die Erinnerung. Nein, es ist die Stadt in der Nähe von Osaka, wo wir gerade sind und ich habe den Spot rausgesucht, weil wir haben es ja schon angekündigt, gerade ist äh, Sakura Woche, also die Kirschblüte, Kirschblütenzeit. So und es äh, ist so ungefähr eine Woche, wo man äh, ganz viel, also das habe ich mir vorgenommen und Jan macht mit, mhm. ganz viel rausgeht und in Parks und vor allen Dingen gibt es hier eine wunderschöne Tradition, das ist äh, Hanami. Vielleicht spreche ich es total falsch aus. Und keine Ahnung, wie man es genau ausspricht. Tut mir leid dafür. Aber das ist so das Betrachten der Kirschblüte. Und das finde ich ein super schönes, äh, super schöne Zeremonie von fast kann man sagen, beziehungsweise einfach äh, ganz viele Japanerinnen gehen hier einfach dann raus, machen Picknick äh, und betrachten halt die Kirschblüte und genießen so die Zeit. Und das machten sogar ganz viele bei uns vor der Haustür. Wir haben ja den Fluss da und da sind auch einige Kirschblütenbäume. Und da sieht man zur Mittagspause dann ganz viele auch Kids und Kindergärten auch. Und die machen dann da in dem kleinen Mini-Mini-Park auf auch dem Stein. Handeln. Also da gibt es halt kein, ja, kein Rasen gibt's hin, keinen Rasen. Ja, da gibt es auch keinen Rasen, aber die machen da breiten Tom. sie ihre ja. Decklein aus und dann machen sie. Da bin ich sehr neidisch drauf. Wir sind letztens dran vorbeigegangen und dann hatten die kleinen Kids ihre Bento-Boxen, also ihre Lunchboxen dabei. Oh mein Gott, die sind wirklich so schön, wie man sagt. Also eine Bento-Box war schöner als die andere, wo die Mama, die Oma, vielleicht der Papa auch, querweise das Gemüse und den Reis und noch frittierten Fisch und was weiß ich alles super schön trapieren und ähm, so kleine Lunchboxen eben zusammenstellen. Auf die bin ich ganz neidisch gewesen. Ich habe heute probiert, ein klein wenig japanischen Hanami-Flair reinzubringen in unsere Lunchbox. Rettich und Morüben in. Kirsch äh, kirschblütenform, in kubistischer allerdings. kirschblütenform. Ich hatte nicht viel Zeit heute morgen. <lacht> die haben fünf Blütenblätter. Ist das richtig? Ja, das so? ist richtig. Und sie haben eine Kerbe, weil sonst könnte man so. Sie haben eine kleine Kerbe auch bei jedem Blütenblatt, weil sonst könnte man sie mit äh, der Pflaumenblüte verwechseln, weil die. Es gibt auch extrem viele Pflaumenbäume hier in Japan. Ähm, blühen auch ungefähr zur gleichen Zeit, haben allerdings keinen. So keine so einkerben und bei japanischen Zeichnungen oder Malereien kann man da sehr gut dann oft äh, herausfinden, ob es halt eine Pflaumenblüte darstellt oder eine Kirschblüte, weil beide sehr beliebt sind hier und Kirschblüten haben eben in den Blättern noch diese kleine Kerbe drin. Genau, deshalb ist das ein eine Kirschblütenmöhre. <lacht> ja, ähm, wir sollten vielleicht nicht so viel währenddessen essen, sonst oh ja. hört man jetzt die ganze Zeit knuspern und knabbern auf dem Mikrofon. Ich tue, Oder wir ich essen jetzt einfach mal ganz entspannt und ihr hört ein bisschen auf die Hintergrundgeräusche währenddessen. Ich wollte gerade sagen, ich tue die Möhre einfach lutschen, aber... Ich esse nur die Halb. Das tue ich euch jetzt nicht an. Genau, wo wir gerade schon bei der Umgebung sind. Wir sind natürlich haufenweise Touris, was nicht verwunderlich ist, in diesem Park in Nara, weil Nara ist ein Tourizentrum, ist auch wunderschön. Und das Witzigste an diesem Park ist, ihr werdet das in den Fotos sehen, die laufen wilde äh, Rehe rum. Ja, massig, also wirklich massig. Rehe und Hirsche. Ja, genau. Hirsche. Ich bin da immer so... Oh Gott, ich habe das mal nachgelesen. Es gibt da einen Unterschied, glaube ich. Ach so. Na, Rotwild auf jeden Fall. Ja, oh Gott, jetzt habe ich Halbwissen verbreitet. Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, hier sind Rehe. Rehe und Rehböcke. Genau, und ich glaube, das sind Rehe und Rehböcke hier. Also genau. bei keine Hirsche, Hirsche, das wäre, glaube ich, zu krass. Egal, war. der witzige Punkt ist, die sind wild. Aber die chillen hier zwischen den ganzen Leuten rum. Man kann hier Cracker kaufen, die man den füttern kann. Ganz am Anfang war es extrem witzig. Da lagen die Rehe, Rehböcke im Schatten von einem Baum. Ringsherum Menschen, die die ganze Zeit hin und her sprangen. Und die saßen einfach noch da, als wären sie total stoned. Und voll zugedröhnt, ohne Ende. Haben ab und zu mal den Kopf gehoben und mal an so einen Cracker geschnuppert oder auch nicht. Also die sahen sehr, sehr demotiviert und lethargisch aus. Oder halt sehr chillig, je nachdem, was man reininterpretieren will. Und ich glaube, so ähm, ein, ein Rehbock oder so saß auch unter dem Baum und hatte einfach einen Krecker auf dem Kopf liegen. Ja. Ich glaube, das spricht für sich. Ja. Also er war einfach so... Oh, dann legen wir all den Grecker auf den Kopf. <lacht> ja, also das war auch schon teilweise dann fast schon, das hatten sie mir fast leid, aber sie können sich selber aussuchen, wo sie hingehen wollen. Genau, also das haben wir dann später gesehen, weil ich dachte, wenn die jetzt alle so sind, dann wirkt das so, als wären die hier unter Drogen gesetzt, damit sie sich halt ruhig verhalten, wir die Touristen um sie herum spazieren, wo überall Schilder stehen, oder eins habe ich gesehen. Äh, nee zwei, drei. Wilde Animals, Wild Animals, also die können auch beißen, hacken, stoßen und treten, also aufpassen. Auf den Schildern treten sie aber beißen nur Frauen, keine Männer. Wir sind sicher. Und, ähm, Aber dann, wenn man weitergeht, sieht man, dass dort auch Tiere wirklich rumspringen und äh, zu Leuten hingehen und so mit der Schnauze ein bisschen. Also so quasi als ob die sich essen, jetzt gerade Hunger haben und dann laufen sie ein bisschen rum und gucken, wer jetzt was zu essen hat. Ja. Ob es nur Cracker gibt. Ein Mädchen, kleines, hatte äh, Haselnüsse gehabt. Ja, ja, ja. Also noch in der Schale irgendwo hm. hatte sie wilde Haselnüsse her und hat dann immer die Rehe so zu sich gelockt. Mhm. Sehr clever, die Kleinen. Mhm. Ja, und, aber das hat mich auch beruhigt, weil eben später hat man gesehen, die konnten wirklich frei überall hinlaufen und je weiter man rein ist in den Park, also wir sind gerade im Nahrer Park, das heißt einfach auch ein Park so, ähm, der, da wurden die dann auch immer aktiver und auch ja. weniger zutraulich teilweise so. Aber das hat mich dann wieder beruhigt. Das ja. fand ich ganz cool. Sie haben auch Bereiche, wo nur die hinkommen. Also entweder ja. durch Wasser abgetrennt oder eingezäunt, wo sie halt reinsteigen mhm. und so. Und wo sie sich zurückziehen können. Genau, und baden können oder sowas. Ja. Also von dem her ganz cool. Aber und eben, die genau. erste Hälfte ist auch eher so Wiese und Kirschbäume und andere kleine Gehölze. Aber später wird es dann richtig, richtig Wald. ich sieht auch schön in den Fotos. Boah, also, ja. Richtig schöner Wald. Ich bin ja so ein Waldmädel. Also, Hippie. Hippie Kind. Aber, Naturkind. Ja, und Naturkind. Die Bäume sind wirklich schön. Also so ganz alte, ich weiß noch, welche Art von Bäume es sind, aber ganz alte und dann hatten sie immer, haben sie solche Säulen, Statuen aus Stein dazwischen. Ganz faszinierender Wald mit super schöner Atmosphäre. Das hat das auch wieder so entschädigt. Ich dachte nämlich, Google hat mir gesagt, hier ist der, also ein Spot in Nara, um Kirschblüte zu sehen und äh, auch Hanami und sowas zu machen. Ähm, ja, da haben wir am Anfang gar nicht so viel mitbekommen davon. Also man hat ein paar Kirschblütenbäume gesehen. Sehr schön. Und dann, je weiter man aber in den Wald rein ist, desto mehr war eigentlich gar Wald. kein Kirschblütenbaum ja. mehr in sich. <lacht> <So> typischer Rentierwald. <lacht> Rentier, vor allem Rentier. Ja, ja. Rehwald. <lacht> Re Re Rehwald, aber in Diener Weise sehr, sehr schön. Auf jeden Fall. Doch den sind wir durchgewandert und dann hatten wir aber extrem Hunger. Und wir Heute laber ich so viel, Finde ich super. Ist ja auch dein Ausflug. Ah ja. ah ja, man merkt, Sakura oder? Sakura ist deine Woche. Sakura ist meine Woche. Natur und Schreide, das ist meins. So, genau, dann sind wir... Das war gereimt. <lacht> und was sich reimt, ist immer gut. <lacht> <lacht> ah, genau, und dann sind wir aber... Äh, der Hunger hat uns dann wieder nach vorne getrieben, weil man hätte tatsächlich, glaube ich, in dem Wald einfach auch noch mal eine Stunde oder zwei durch den Wald laufen können, so richtig wandern. So ja, so wie beim letzten Mal den ja. Berg hoch. Ja, weil das war wirklich schön. Aber der Hunger hat uns getrieben und ich wollte unbedingt irgendwo Picknick machen, wo es Kirschblüten gibt. Damit es auch wirklich Hanami ist und nicht einfach ja. nur Picknick im Wald. Genau. Und deshalb sind wir wieder zurückgelaufen und wie ihr hoffentlich im Hintergrund sehen könnt, an der äh, verblühenden Magnolie vorbei und ich glaube, das ist fast unmöglich, ich sehe es gerade. Ich glaube, ihr seht genau die verblühende Magnolie. Das ist kein Kirschbaum. <lacht> ist ich habe es nicht gesagt, hätte das niemand mitbekommen. hier unten? Es ist nämlich wirklich, geradezu sind zwei Magnolienblüten weiße, die einfach am Verwelken gerade sind schon. Drunter ist aber so hier ein See wo auch viele mit ihren Bötlein rumfahren und einige Kirschblütenbäume. Sehr schön. Ich glaube, ihr könnt es aber leider gerade Ja, ja, wir nur haben es auf Foto festgehalten. Ja, ihr werden es dann auf den Fotos sehen. Ja, genau. Es ist aber schon Tag 2. Was heißt aber? Und ist es ist schon Tag zwei mit Sakura. Wir waren nämlich gestern schon in Osaka Downtown. Ach ja, okay, aber das hat heißt jetzt... Ja, ja. Und haben uns dort das äh, Castle von Osaka, wahrscheinlich so das ursprüngliche Standort Osaka Castle, angeschaut. Ein Schloss in der Mitte, so ein ja, Gebäude. Ist... Und dann in Quadraten halt äh, Burgwall, nochmal eine Ebene, wo Wirtschaftsgebäude dann drauf sind. Und dann nochmal richtiger Burgwall mit Wasser drin. Und dann halt bis da außen. Wie so eine Burg auch bei uns, nur halt sehr quadratisch. Alles äh, war sehr touristisch überlaufen. Was total find, zu erwarten ja, war, das war, ja. ist das erste Mal gutes Wetter wieder gewesen. Nach mehreren Tagen Regen. Auch find, ein Grund, warum wir keinen Podcast gemacht haben. Ich finde aber, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wenn man zu so drüber geredet, mich hat das Kasten gar nicht so beeindruckt. Also ich fand die Mauern krass und die Steine, die sie da verarbeitet ja. hatten. Das war ziemlich beeindruckend. Aber ganz ehrlich, wow. also Es gibt ein paar Fotos davon. Was äh, drin cool war, die hatten so Straßenkunst wieder, aber definitiv gebuchte Straßenkunst. Ähm, wir haben uns davon jetzt aber nicht so viel, das, wir haben nur mal kurz einem äh, Jongleur zugeschaut, der eine Stange balanciert, also gerade aufgebaut hatte da eine Stange balanciert. Dann sind wir auch schon weitergegangen. Es gab dann eine Ecke, die war nicht bewirtschaftet großartig. Also da sah man, dass die Steine so verfielen oder beziehungsweise zu rötten, ähm, und die Wege auch nicht gemacht waren, sondern halt schlammig und ein bisschen feucht noch. Mhm. Da war es dann sehr ruhig, weil da waren kaum andere Leute. Das war auch wieder die schöne Ecke, ja. ja, auch der Schrein, da waren Schrein, da waren auch nicht viele Leute, der war sehr schön, also, ja, genau, aber da war, man hat die Kirschblüte in der Stadt auch teilweise gesehen, sieht man auch auf den Fotos so ein bisschen, trotzdem war das jetzt noch nicht der, das Highlight, würde ich sagen, für Kirschblüte nee. auch so, nee, nee, das nicht. Nee, nee, war halt so ein so das kleiner erster Trip, um ja. da mal, ja, auch das zu anzuschauen. Dafür haben wir ein veganes Restaurant ausprobiert, das Paprika. Also heißt, hat noch was vorne dran und noch was hinten, aber Paprika lässt sich am besten merken. Die haben ein gutes Angebot, sind recht teuer. Also halt Restaurantpreise. Ja, ja. Nicht recht, Restaurantpreise. So ein Mittagessen mit Suppe, Hauptgericht und ein Salat halt für 1500 Yen. Also 10-12 Euro geht ja. eigentlich. Ist voll okay für so ein Mittagessen. Ja. Und alles voll mit Touris sagen wir immer so, gell? wir sind selber Touristen. Ja, ja, deswegen finden wir das auch immer. Aber so veganes, vegane Restaurants, scheinen, die auf Google zu finden sind, muss man natürlich ja, sagen, Das kommt auch scheinen dazu. ein touri magnet zu sein in Osaka. Ja, das stimmt. Ähm, ich glaube auch bei Oko, wo wir in der, das war das ja, andere vegane, vegetarische. Was Restaurant. ich geschrieben hatte im Blog, wo es tatsächlich auch haufenweise. Also davor, alle, sprechende, ja. dahinter Deutsch sprechende. Alles Touris. Mhm. Ja, Ja, meins war es nicht wirklich, das Paprika, weil das viel mit Beyond Meat hat und ja. Beyond Meat ist mir zu Fleisch also zu Fleisch ähnlich. Also, das mag ich nicht so gern. Naja, ähm, die hatten auch Soy-Patties. Also, die hatten halt äh, die ganze Burgerseite. Ich bin kein Tofu-Fan, wie ihr wisst. Ich hätte gerne was mit Tofu gehabt. Ja, und das war, die hatten Tempeh und Soy und, wobei Soy ja eigentlich Tofu ist, aber die nee, arbeiten es nee, nicht hatten, als Tofu. Nee, das war eben tempeh Teriyaki sowas und das ja. ist eine ganz also ist ja. so. und beyond meat ja. was sehr geht ja, also jetzt machen wir food das doch mit dem food blog ja ich wollte noch kurz sagen dass wir paprika waren war okay nicht das mega highlight kann ja. man mal machen ja und dann wollten wir eigentlich zu einem coolen bookstore stimmt der ist jetzt aber immer noch auf unserer liste das ist nämlich so eine gallery mit bookstore dabei wo auch viele so ja halt eben deshalb Artbooks und Science zum Beispiel von kleinen Künstlerinnen, lokale Künstlerinnen und so haben. Den würde ich super gerne auch sehen. Das Gebäude sah schon echt spannend aus, weil es recht versteckt alles ist. Also mhm. man muss es, glaube ich, wissen oder halt von Google so, dass da der, die Gallery drin ist und der Bookstore. Aber es also war nicht nur eine Gallery. Laut den Briefkästen waren das sogar das zwei drei da Galleries. Das sind, so sind nämlich so fünf Stockwerke in einem mhm. kleinen schmalen Häuser. Aber äh, ich habe da super recherchiert gehabt und habe verpeilt, dass äh, montags zu ist. Ja, und wir machen montags. Mhm. Und haben uns gewundert, dass die Tür zu war. Ja. Genau. Ansonsten äh, für heute. Ja, ich habe jetzt gerade noch überlegt, wir werden jetzt hier noch etwas die Kirschblüte genießen. Und dann gibt es vorne im buddhistischen Tempel noch so einen großen Buddha aus Gold. Und ich glaube, den könnten wir uns vielleicht noch mal anschauen. Mhm. So, denke ich. So verwirrt mich dann immer, wenn Leute vorbeilaufen. Ja, ja. <lacht> ist direkt hier ist gerade direkt jemand hinter der Kamera lang gelaufen. <lacht> ähm, genau. Den würde ich mir aber gleich noch mal anschauen gehen. Mhm. Dann jetzt gleich bald. Weiß ich nicht. Also wir haben, ja keinen haben wir Stress? Du wolltest heute noch was arbeiten? Ich wollte heute noch etwas arbeiten, aber. Ja. Ansonsten, nee, Stress haben wir keinen. Genau. Ja, ähm, und wir werden jetzt die Woche äh, weiter. Genau. Sakura und äh, Hanami. Morgen geht's nach Kyoto. Morgen geht's nach Kyoto. Nach. Du hast dir das vorhin angeschaut. Ich habe keine Ahnung, wie die Gegend heißt, Arayashami, Aber Yama, ne, also Yama nicht. Irgendwas mit Yama am Schluss, oder? Mhm. Und mit Shi und A. Mit A fängt's an und mit Yama hört's auf. So, wir doch Wir werden morgen mehr davon erzählen, so, wenn wir es fünfmal haben ausgesprochen haben. Ja. ja, aber genau, da wird, ist ein sehr bekannter Bambuswald auch in der Gegend und äh, wir haben von von wem haben wir das eigentlich erfahren? Von einem Local nee. Genau, doch, von Couchsurfing. Local. Hatte ich einige angeschrieben, einer hat sich stimmt. gemeldet. Treffen konnten wir ihn leider nicht, weil das mit seiner Arbeit nicht zusammenpasst. Ähm, aber wir, er hat gemeint, wir können ihm so Fragen stellen. Und Da habe ich mal gefragt, wenn man nach Kyoto will, was er empfehlen kann, und da hatte er genau das. Genau für die Kirschblüte. Deshalb hoffe ich, dass wir morgen dann endlich dieses ganz klassische, so richtig fett in einem Wald oder in einem Park voller Kirschblüten schön Picknick machen. Dass wir das machen können. Mhm. Der Gegend. Ja. Also ich drücke drück uns selber die Daumen. <lacht> ja, und ansonsten finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch unseren River, wo wir wohnen, der hat so schöne Kirschblüten und wir sind da schon einmal mal lang gelaufen und ich glaube, du hast auch gemeint, ja, dass doch. der so schön. Ja, aber wo die Kirschblüte schon so, so ja. raus war und wo sie die Laternen aufgehängt mhm. haben. Ja, ja. Ja. Ich glaube, der ist tatsächlich auch ein Spaziergang mal weg, während die Kirschblüte ist. Ich weiß zwar nicht wann, aber... <lacht> genau. Wir sind ja schon lang gewandert, aber okay, da war noch keine Kirschblüte keine draußen. Kirschblüte ja. war jetzt, selbst vor unserem Fenster, Wer es wissen will, es schön. geht um den Nagase-River, der auch vor unserem... Airbnb lang läuft. Ja. Genau. Ansonsten noch sehr schöne Geschichte, so Bahn hier, Bahn in Deutschland, Oh ja. Ähm, wir steigen so aus, wissen inzwischen grundsätzlich, wie das so funktioniert mit den Gleisen, wo was dran steht, aber finden nicht sofort uns zurecht, als wir aussteigen, welches Gleis wir jetzt brauchen, um weiterzufahren und ohne, dass wir irgendwie was sagen oder tun, sondern einfach nur so, wie wir da stehen und uns umschauen. Spricht uns der äh, Bahnführer, der gerade eben einmal rausläuft und seinen Zug entlang und dann auf der anderen Seite wieder einsteigt oder so, spricht er uns an und fragt, wo wir wollen. Und so auf Japanisch und Englisch. Und wir sagen so nach und er sagt: Ah ja, auf Japanisch hast dann Track One. So ganz ohne das. Also ich bin wirklich was hier in dem Land, ich finde es so angenehm, wie nett die Menschen sind. Also es tut mir leid, aber ich bin von Dresden nicht gerade verwöhnt anscheinend, weil... Ja, mal das Gegenbeispiel. Es tut mir leid. Deutsche Bahn in Dresden, weil das ist jetzt hier wirklich schon Provinz. Das ist nicht tiefstes Tokio, wo man unbedingt aufgeschlossen wäre wie Berlin oder keine Ahnung. Es ist Provinz, Dresden... Man was weiß ich, Dresden-Neustadt, das geht vielleicht noch, sagen wir Dresden-Mitte oder so, irgendein Bahnangestellter sieht da zwei Asiaten stehen. Der kommt doch niemals auf die Idee, zu denen hinzugehen und zu fragen, wo sie hinwollen. Also ich weiß Nicht, zum Beispiel... Äh, ganz im Gegenteil, der würde wahrscheinlich wegrennen. Ich hatte das Erlebnis, nämlich, das bin ich vielleicht noch mehr da geprägt, ich war bei der Bahn, Hauptbahnhof und wollte eine Karte, irgendwie ein Ticket nochmal mitbuchen oder irgend sowas. Und dann hat sich eine Schlange hinten gebildet gehabt und dann mussten von hinten aus dem Servicebereich Leute rauskommen, damit sie halt die Schlange hinten praktisch abfertigen können von Leuten, die ein Ticket einfach am Automaten das lösen können. war doch, als wir nach Paris gefahren sind. Nee, das, da warst du nicht mit dabei. Da habe ich das Ticket für Österreich geholt. Ich dachte, das wäre in, in äh, war das Frankfurt oder so? Nee, das war auch, es war hier. Das oder oder Ulm. Ich weiß nicht, worauf du jetzt gerade hinaus willst. wir ich. zu spät waren und die Reservierung uns erstatten lassen mussten, oder umwechseln mussten. Und Ach, da kam, der Typ... Nee. Doch, da kam nämlich auch der Typ äh, nach vorne äh, an die Stange und hat dort übernommen für jemand anderen und hat sich auch so total komisch... egal, ja, Erzähl du erstmal zu Ende. <lacht> Entschuldigung. <lacht> so ähm, nee, und der hat dann gemeint, gleich so ist rausgekommen und meinte dann... Äh, ja. Entschuldigung. <lacht> das, das verwirrt mich total, wenn die Menschen so nah reinkommen. Entschuldigung. Du darfst vor allen Dingen nicht anfangen leiser zu reden, weil dann Nein. hört man dich nicht mehr. Ja, Ja, ja. Nee, äh, er ist hinten rausgekommen und hat das Erste, was er gemeint hat, war, ja, aber Englisch spreche ich keins, die können selber klarkommen. So, wo ich mir dachte, ja, okay, danke, das, du bist doch die Servicekraft hier, ob die jetzt Englisch sprechen oder nicht, das ist doch egal. Aber praktisch sowas, die, alle, die Englisch sprechen, werde ich nicht bedienen. Okay. Und das... Hat man ja ab und zu. Das ich, bin ich nicht verwöhnt von Dresden, wir sind ja. wahrscheinlich nicht verwöhnt von Dresden, Deutschland. Ich dachte halt, in Frankfurt wäre eh es ähnlich gewesen. Das war der Typ an der, an der Schlange, an der Schlange wo dann so gemeint hat: naja, könnt es gerne mal probieren mit eurem Ticket, ob wir da was zurückbekommen. Naja, genau. Also, Dankeschön, vielen Dank für die Auskunft. Genau. Und hier, ohne zu fragen, oh Gott, die Leute sind aufmerksam, sehen sofort, man hat ein Problem. Ich meine, wir hätten das schnell auch selbst hinbekommen. Äh, zu wissen, dass wir am falschen Gleis sind, wo wir hin müssten, hätte nochmal eine extra Ja, aber es ist, ist, ist so, wusste so man sofort. Weil äh, die, er hat halt gleich gesehen, auch die, die schauen fragend. Also es war halt so, wie ich biete ihnen meine Hilfe an. Also es ist, ich finde es so super angenehm, dass die Menschen hier echt viele so nett sind. Einfach nur hilfsbereit, nett und zuvorkommen. Ja. So. Eine Sache noch. Äh, gestern ging es nämlich ein bisschen einen Schritt zu weit in der Nettigkeit. Da sind wir ähm, dann vom Bookstore, der zu hatte, zum Schloss gelaufen, am Fluss entlang. Und waren dann an der Stelle, wo es langsam nicht mehr zugebaut war, sondern schon so richtig hafenmäßig, aber schön mit, mit, mit Kirschblüten auch über Kirschbäumen auch gesäumt und mit Büschen, so ein bisschen mehr Natur halt, gehen so in die Richtung und von hinten kommt so eine kleine Dame, uns nachgetrippelt und fragt uns, wo wir wollen, wir sagen zum Castle, dann meint sie, nein, nein, hier ist es zu Ende, da gibt es kein Castle und schickt uns quasi <lacht> in die andere Richtung zurück. Also das war vom Weg her so schön, ich wäre noch mal bis dieser Sackgasse zu Ende gelaufen und dann wieder zurück. Hätten aber wir natürlich auch machen können, aber ja. sie war sehr aufdringlich, da war sie wiederum also sehr aufdringlich nett. Ja. Weil sie wollte uns einfach diesen Weg ersparen, dass dann eine Sackgasse ist ja. und ich glaube mit wir waren so überrumpelt von diesem, ja. sie, sie hat uns ja fast schon in die Hand genommen, nein, so, ja. nein, nein, ihr müsst da vorne hin laufen, mhm. wenn ihr zum Cast wollt. Ähm, ja, also es gibt, ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann auch eben übertrieben vielleicht dann ja, ist oder das zu viel. war so, ja. Aber ich finde es so viel angenehmer. Einfach, es macht das alltägliche Leben, finde ich, so viel angenehmer und schöner, wenn du irgendwie einkaufen gehst und jemand behandelt dich nett und mit Respekt. Ja, auch so. als wir hier am Bahnhof einkaufen waren, war auch jemand, äh, der nicht mit dem Kassensystem klarkam. Und da kam sofort äh, eine Angestellte von der Seite und hat ihn einzeln betreut, sozusagen, während die anderen dann weiter abkassieren konnten. Ja, es, es ist irgendwie eher hier wirklich dieses noch äh, Servicegesellschaft. Service, ja. Ja. ja, hat wahrscheinlich dann auch wieder irgendwo einen Nachteil oder so, aber ich finde ihn gerade sehr angenehm, dass ja. das so ist. Ja, man sagt immer, dass Automaten halt die Menschen ersetzen und dann braucht man diesen Service halt nicht. Das ist totaler Quatsch, weil auch hier gibt es viel mehr Automaten als bei uns. Wir haben die Getränkeautomaten, die ganz Spätshops ersetzen können theoretisch, wenn es da Alkohol gäbe. Wir haben, jeder jede Laden verfügt über eine automatische Barkasse. Ja, das das stimmt, heißt, ja, das machen nicht die Kassierer, also selten. Ja, bei uns der Laden macht zum Beispiel, der macht es die Kassierer, das abkassieren. Obwohl, sie hier es auch nur ein und der Automat spuckt alles aus. Also, die haben auch keine Registerkasse wie bei uns. Aber trotz dessen, dass so viel automatisiert ist, ähm, haben trotzdem umso mehr Leute, die daneben noch stehen und helfen und sich mehr um die Menschen kümmern können und sich weniger um so zähl dich jetzt richtig ab kümmern müssen. Ja, nee, das ist einfach sehr schön. Mhm. Ja. Wie hast du gesagt? Deutschland kann dich mal? Gehst nicht mehr zurück? <lacht> Hat sie gesagt? <lacht> ich ha so, so radikal habe ich das nicht ausgedrückt. Ich habe nur gesagt, jetzt weiß ich, dass es auch anders geht. Ich gehe nicht mehr nach Deutschland zurück. Ja, <lacht> ja, ja. So, muss komm, schon alles also hier, ja, seht ihr die Kirschblüte hinten? <lacht> so. Mhm. Ja, jetzt. Nee, ich mein, wir haben erzählt, was wir vorhaben, was wir gestern gemacht haben, was wir heute gemacht haben. Was uns wieder fasziniert hat. Ja, genau. Fotos gibt es ganz viele. Ja, ja, ja. Ich, ich fährt immer fauler, muss ich gestehen. Das ist so ein. Das ist auch ein, man will es dann auch mit den Augen wahrnehmen und mit nur durch die Linse, deshalb, äh, ja. Aber ich, ich gebe mir Mühe, dass ich trotzdem immer wieder äh, viel auch mit der Kamera festhalte. Genau, und ich finde jetzt ist langsam echt schön die Sonne auch, deshalb werden wir das jetzt nochmal hier genießen. Ja. Etwas Hanami betreiben, wenn jemand die korrekte Aussprache kennt, dann sehr gerne kommentieren. Und ja, was ist jetzt da, Ein, euch einen schönen, schönen Morgen? Guten weiß Morgen, nicht. Guten Morgen äh, Leute in Deutschland. Setzt mich nicht unter Druck, ich weiß zwar nicht, wann ich das Ding veröffentliche. Ach so, ja, nee. Es fehlen ja auch noch die Videos. Das Aber ja, vermutlich äh, mache ich das nachher noch. Guten Morgen, Deutschland. Ja, naja, mittags wird es schon sein. Schmecken lassen ja, und so. Jetzt ist Niene vorbei. Ja. Gut. Sayonara. Ah, ja, stimmt, Sei nachher.